Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem Ruf, der heute um die Welt geht, grüße ich Sie und alle, die zuschauen. Wir feiern das Fest der Auferstehung, aber anders als sonst. Nicht gemeinsam in der Kirche, sondern an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten, aber im Beisein des Einen. Die Osterkerze in unserer Kirche brennt, und kündet mit Ihrem Licht vom Sieg des Lebens über den Tod. Und vielleicht brennt bei Ihnen zu Hause jetzt auch eine Kerze. Als Hoffnungszeichen, als Zeichen, dass Gott da ist. Bei Ihnen, in jedem Haus. Und dass er hört, wenn wir zu ihm beten. Gott, pflanze mir die Freude dieses Ostertages in meine Seele damit sie leicht wird in der Schwere der Zeit. Gott, rufe mir die Botschaft deiner Liebe ins Ohr, die stärker ist als der Tod. Und hilf mir, den Engel zu sehen, der am Grab auf mich wartet und der mir sagt, fürchte dich nicht. Amen. Musik Das Evangelium für den Ostersonntag steht beim Evangelisten Matthäus im 28. Kapitel. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg, und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt! Und seht die Städte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Am Anfang steht die Furcht und am Ende die Freude. Darauf laufen alle Ostergeschichten der Bibel hinaus. Fürchtet euch nicht, sagt der Engel zu den Frauen. Ich glaube, dass es genau so heute Ostern werden kann, wenn die Furcht keine Macht mehr über mich hat. Ich weiß, dass es viele Gründe gibt zum Fürchten, gerade jetzt. Nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, weil die Existenz auf dem Spiel steht oder die Kräfte schwinden. Angst, dass ich oder jemand aus meiner Familie sich anstecken. Gedanken um die Kinder und Enkel, ihre Zukunft in einer Welt, die sich so rasend schnell verändert. Und dann die vielen Bilder, die über die Medien in unser Wohnzimmer dringen. Viele Gründe, aber der Engel ruft. Fürchte dich nicht. Christus ist auferstanden und Gott hat die Macht des Todes erschüttert. Matthäus erzählt, die Frauen gingen eilends vom Grabe weg mit Furcht und großer Freude. Freude ist ganz nah bei der Furcht. Und Freude kann viele Gesichter haben. Lebensfreude. Das Aufwachen am Morgen zum Beispiel. Für mich ist es ein kostbarer Augenblick, wenn ich die Augen öffne und weiß, ich lebe. Und das ist nicht selbstverständlich. Oder Freude an der Schönheit der Schöpfung. Gerade in diesen Frühlingstagen kann mir das Herz dafür wieder aufgehen. Und es ist ja zum Glück nicht verboten, hinauszugehen. Und Freude an den Menschen, die ich liebe, auch wenn wir uns gegenseitig so manches schuldig bleiben. Freude kommt aus der Zuversicht, dass der Tod seit Ostern nicht mehr das letzte Wort hat. Und ich glaube, da kommt auch Mut her etwas gegen die Macht des Todes zu tun. Ich denke zum Beispiel an Menschen, die an der Seite von Kranken und Sterbenden bleiben. Ich denke an jene, die sich dafür einsetzen, dass die Schwächsten jetzt nicht vergessen werden, die sich um Obdachlose kümmern oder die Lebensmittel vorbeibringen und Kontakt zu Familien halten, wo es am nötigsten fehlt. Oder an die vielen, vielen, die sich fantasievolle Aktionen überlegen, um Menschen jetzt Mut und Hoffnung zu spenden. Osterfreude. Ich wünsche Ihnen, dass sie auch auf Sie überspringt und dass Sie einstimmen können in den Jubel. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Beten wir. Gott, an diesem Ostertag bringen wir dir unseren Dank und unsere Sorgen. Wir denken an alle, die wir lieben. Wie gern würden wir die Ostertage zusammen verbringen. Was tun sie jetzt gerade? Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind. Wir denken an alle kranken. Besonders an jene, die keinen Besuch haben können. Wir denken an alle, die helfen. Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre Gaben füreinander ein. Gott, wir leben aus deinem Licht. Erleuchte uns und hilf uns, dass wir mit dem Licht der Osterbotschaft in diesen Tag gehen. Zu dir.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 sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht mit Gottes Segen in diesen Tag. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht euch zu, und schenke euch seinen Frieden. Amen.